Im ersten Teil dieser Reihe soll es darum gehen, wie wir die Position der Kamera verändern können, um auch wirklich auf Augenhöhe mit anderen zu kommunizieren, damit eben nicht die Nasenwahrung im Vordergrund steht. Und ich glaube, auf Augenhöhe ist hier ein gutes Stichwort, denn letztendlich müssen wir die ganze Kamera anheben, dass wir eine gerade Blickachse auch bekommen. Das hat zum einen einen ergonomischen Grund. Wenn ich gerade stehen oder gerade sitzen kann, dann muss ich auch nicht meinen Kopf immer Laptop-typisch nach vorne beugen, was mir dann wiederum die ganzen Verspannungen im Nacken und in der Schulter dann auch erspart. Das heißt, dem Körper geht es besser, wir sind leistungsfähiger und ein Gespräch wird dadurch natürlich auch angenehmer. Der zweite Punkt ist eine Kommunikationshierarchie, die dann eben nicht entsteht. Also wir müssen dafür sorgen, dass kein kein, kein Hierarchie oder kein Gefälle entsteht, dass wir nicht zu jemandem hinaufschauen oder auf jemanden herabschauen, sondern wirklich auch auf der gleichen Ebene mit anderen kommunizieren. Das hat was mit der Wahrnehmung der Kommunikation auch zu tun und es erleichtert einfach, wenn wir geradeaus wirklich auf der Augenhöhe auch kommunizieren können. Wie können wir das bei einer fest verbauten Webcam lösen? Letztendlich nur durch Hochbocken des Laptops, das heißt eine Kiste drunter stellen, einen laptop oder Bücher und zur Not eine externe Maus und Tastatur verwenden oder eine externe Kamera mit einem entsprechenden Stativ, was dann von hinten an den Schreibtisch geklemmt wird oder auch einfach draufgestellt wird. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wo stehe ich als Referentin oder als Referent vor der Kamera und auch hier gibt es äh, die wildesten Sachen, dass die Leute irgendwie scheinbar willkürlich im Bild verteilt sind, im unteren Drittel, mit ganz viel freien Platz über dem Kopf. Und wie man in Norddeutschland als gültiges Qualitätsmerkmal einfach sagt, das sieht nicht aus. Und hier können wir uns einfach auch an Grundlagen der Fotografie auch orientieren. Den goldenen Schnitt zum Beispiel, dass eine Unterteilung des Bildes 61,8 zu 39,2 Prozent, also eine Drittelregelung im Prinzip, können wir sagen. Das heißt, wir stellen uns vor, dass unser Bild gedrittelt wird und wir orientieren uns hier mit unserem Kopfmittelpunkt an dieser oberen Linie, wenn wir zentral stehen oder eben, wenn wir uns im Raum ein bisschen verteilen wollen, an diesen beiden Knotenpunkten, an denen wir uns halt eben aufstehen. Das sind einfach Grundlagen der Fotografie, die wir hier einfach Pi mal Daumen auch mit übernehmen können. Das sind erstmal zwei ganz einfache Kniffs, zwei ganz einfache Aktionen, mit denen wir schon mal unser Bild auf jeden Fall angenehmer gestalten können. Im nächsten Video geht es um Licht und vor allen Dingen auch um die Reflexionen bei Brillenträgern, was wir hier machen können. Und danach auch nochmal Mikrofone und Kameras. Das heißt, schaut euch die Filme auf jeden Fall auch nochmal an. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald.